aber ich finde wirklich, die, wir haben schon an Lebensqualität gewonnen. Und das zu sitzen und zum Fenster nachzuschauen ist im Übrigen als Pensionisten ist es auch total genial. Du kannst praktisch die ganze Straße beobachten. Wir haben alle im Blick, wenn du auf dem sitzt, schaust du da runter, da weißt du genau, wer sich bewegt. Ja, vom ja, im Alter. Ach, Ich habe ja noch einen Zettel, wo ich aufgeschrieben habe, was ich alles gut finde. Ja, äh, mehr geht nicht mehr, oder? <lacht> doch, doch, ich auch noch. Doch, Haar, sagten Sie doch ich, ich hätte noch jede Menge. Tiefschwarz. Ja. Von der Vitrine oder so, Ja. Also mein Lieblingsgerät ist ja einfach ein Puffkada. Ja. Kader ist schon cool. Und ich koche auch gerne Teppanyaki. Hm. Wir haben jetzt x-mal Burger gemacht und das ist schon... Es macht ja einfach Spaß, du stehst da da, wie so professionell am Grill. Es macht einfach Spaß da um zwischendurch Jetzt habe ich den Miliebrett dafür gestellt. Das ist gut. Ich habe ihn schon. Kannst du so einhängen? Also ich glaube, das ist echt ja, super. ist auch gut, ja. ja. Genau. Wie sind denn die Assistentengehälter so? Schlecht. Schlecht, ganz schlecht. Aber, ja, Bilder von euch, aber ich, kommt das so gut rüber? <lacht> Nein, das kommt Nein, ich meine, nicht, das ist doch, das ist früher. Ich meine, ist denn, ja, ja habe ich. Also, ich habe noch ein Hochzeitsfoto von dir und von Ute und sonst habe ich, glaube ich, nichts. Okay. Ich habe nämlich neulich mal meine Fotos sortiert, aber wir zwei sind nie auf einem Foto drauf. Das ist so. bestimmt lustbar, wir haben schon an Lebensqualität gewonnen.